Hohenried hat am Wochenende Besuch bekommen, der schon eine lange Strecke hinter sich gebracht hat. 7.500 Kilometer in 16 Tagen, quer durch Skandinavien. Die Jungs vom Allgäuer LederhosenExpress hatten auf ihrer Route vor allem ein Ziel vor Augen, der Kinderhilfe Litauen unter die Arme zu greifen. Am vergangenen Samstag hat die Truppe die Spende in Hohenried übergeben. Eine baltic Rally um die Ostsee. In Hamburg ging es los, dann durch zehn Länder. Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, weiter über Weißrussland und Polen, dann zurück nach Deutschland. In Litauen haben die Jungs vom Allgäuer Lederhosenexpress einen ganz besonderen Stopp eingelegt. Dort haben sie einer Sonderschule für behinderte Kinder, Hilfsgüter und vor allem Schreibwaren für den Unterricht im Wert von 3000 Euro vorbeigebracht. Man hat dann wirklich den Eindruck bekommen, da ist die Hilfe richtig gut angebracht. Und es war uns dann auch wichtig, selber zu sehen mit eigenen Augen, wo geht unser Geld hin, was wir jetzt sammeln und wo wird es dann eingesetzt. Ist das da richtig? Und das hat uns dann eigentlich auch voll überzeugt an der Stelle. Für die Rallye haben die Jungs über 40 Firmen mobilisiert, die ihr Logo auf die Autos gedruckt haben und damit 5000 Euro für die Kinderhilfe Litauen gesammelt. Das kam wirklich aus heiterstem Himmel. Das würde ich nie vergessen. Anfang des Jahres saß ich auf der Couch und habe einen Anruf bekommen von Gerhard Weber aus dem Allgäu, der mich gefragt hat, ob ich die Baltic Rallye kenne. Und ich so, äh, nee, keine Ahnung. War er ganz erschüttert und hat mich aufgeklärt, was das bedeutet. Und er mit seinem Team, drei Autos, sechs Jungs, haben sich da bereit erklärt mitzumachen und wollten sich selber Organisationen suchen, die sie unterstützen, wo sie Gelder sammeln und spenden und auch Spenden direkt vor Ort bringen. Und da hat er ein bisschen im Internet gesucht und Gott sei Dank uns und unsere Homepage gefunden. Bei der Rallye waren insgesamt fast 600 Menschen mit über 250 Autos unterwegs. Man hat dann in Hamburg eigentlich erst kurz vor dem Start das Roadbook bekommen in dem Roadbook sind die Aufgaben beschrieben, die man zu lösen hat und eigentlich die genaue Route, die man, die man fährt. Die wussten wir vorher nicht. Wir konnten uns eigentlich nicht jetzt genau vorbereiten oder auch kilometermäßig, wo wird man jetzt wo landen. Wir wussten nur, wir müssten jetzt so viel Zeit reinfahren, dass wir in Litauen unser Projekt abwickeln können. Atemberaubende Bilder und Erinnerungen kombiniert mit der Hilfe für den guten Zweck. Eine Reise, die sich mehr als gelohnt hat.